Auf der Nintendo Switch ist Ordnung wichtig, um sich in Massen von Spielen, Bildern und Videos zurechtzufinden. Wir konzentrieren uns zunächst auf die Videospiele. Wer im Home-Menü ganz nach rechts geht auf alle Software, kann mit dem R-Knopf die vorhandenen Spiele nach Gesamtspielzeit, Titel oder Publisher sortieren. Da wir allerdings bei der Switch nicht in der Lage sind Ordner zu erstellen oder nach weiteren Kategorien wie zum Beispiel den am längsten gespielten Spielen zu suchen, gebe ich euch noch einen weiteren Tipp, der euch hilft noch mehr Ordnung zu schaffen. Archivierung, Löschung und Sicherung der Daten Wer richtig archiviert und löscht, kann nicht nur eine Menge Speicherplatz schaffen, sondern auch mehr Ordnung auf seine Switch bringen, ohne an Speicherdaten zu verlieren. Wichtig hierbei ist es also Spiele zu löschen oder zu archivieren, die ihr aktuell nicht braucht, weil ihr sie nicht spielt. Keine Angst, die Speicherdaten bleiben auf eurem Nintendo Switch System gespeichert und wenn ihr auch noch Nintendo Online habt werden eure Speicherdaten sogar mit Hilfe eines Online-Backups doppelt gesichert. So habt ihr sie dann einmal auf der Switch und einmal auf dem Nintendo Online-Server. Um ein Spiel zu archivieren oder zu löschen, kannst du zum Beispiel in den Systemeinstellungen gehen und dann zu Software. Die Software ist nach der benötigten Speicherplatzgröße geordnet. Anschließend wählst du das Spiel aus und kannst es archivieren oder löschen. Alternativ wählst du das entsprechende Spiel ganz normal im Home-Menü aus, drückst Plus und gehst unter Datenverwaltung. Dort findest du auch wieder die Möglichkeit Software zu archivieren und zu löschen. So könnt ihr also bei Bedarf nach dem Löschen oder auch Archivieren das entsprechende Spiel wieder herunterladen und bekommt euren gespeicherten Spielstand wieder. Wenn ihr also nicht mehr durchgeblickt habt. Und nun richtig ordnet. Könnt ihr ganz einfach ohne Speicherdatenverlust aus 30 Spielen zum Beispiel 10 Spiele machen und euch auf die für euch persönlich wichtigsten beschränken. Doch was ist mit Bildern und Videos? Die von Nintendo vorgesehene Methode Bilder und Videos zu sichern bevor man sie im Album mit X auswählt und löscht oder auch erst auswählt und einzeln mit X löscht ist folgende. Ihr wählt das Bild oder das Video aus, drückt A für Posten oder Editieren und wählt an Smart-Gerät senden. Ihr folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bei Bildern habt ihr zunächst noch die Möglichkeit mehrere Bilder gleichzeitig zu senden. Bei Videos ist es nur möglich eins zu senden. Habt ihr es geschafft, die Anweisung auf dem Bildschirm zu folgen, werdet ihr auf eurem Smart-Gerät auf eine Website weitergeleitet, die mit eurer Nintendo Switch verbunden ist. Hier hast du die Möglichkeit, das gesendete Bild oder Video herunterzuladen und somit zu sichern. Möchtest du nur Bilder und Videos löschen, ohne diese zu sichern, brauchst du das eben genannte Prozedere natürlich nicht durchführen. Na, schon fertig? Dann habt ihr jetzt endlich wieder genug Platz für neue Spiele, Bilder und Videos auf eurer Nintendo Switch. Mehr solcher Videos? Daumen hoch! Was ist deine Meinung zum Thema? Schreibe es in die Kommentare. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonnierst du diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Danke für deine Aufmerksamkeit.